Hallo zusammen, ich bin der Elion, ich mache eine Lehre als Industriekeramiker hier bei Und jetzt würdet ihr gerne meinen Beruf zeigen, was ich so mache. Im Beruf Industriekeramiker gibt es sechs verschiedene Fachrichtungen. Hier bei Laufen werden zwei Fachrichtungen ausgebildet, Finkeramik und Modellbau. Ich habe mich für Finkeramik entschieden. Während der Ausbildung lerne ich alle Stationen von der Keramikproduktion kennen. Die Aufbereitung der Masse, die verschiedenen Gussverfahren und aus Glasieren und Brennen der Keramik dort dazu. Bei der Fachrichtung Modellbau lernen wir Produkt bauen. Vom Fräsen des Modells über die Fertigung von Prototypen begleitet man den ganzen Prozess bis zur Serienfertigung in der Produktion. Ich interessiere mich sehr für Technik und arbeite darum auch am liebsten im Labor und im Druckus. Für die Ausbildung im Modellbau sollte man handwerklich geschickt sein, räumliches Vorstellungsvermögen und eine gute Feinmotorik mitbringen. Bei der Fachrichtung Feinkeramik sind Interesse an der Natur, Rohstoff und Mathe wichtig. Außerdem gefällt mir der gute Arbeitszeit und die Zusammenarbeit mit den Leuten im Betrieb. Ich hoffe, ich habe euch einen guten Einblick in meinen Beruf Falls Interesse hast, schick doch eine Bewerbung bei uns, wir würden uns freuen auf dich.